Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja <lacht> alleinerziehende Mutter von einem Sohn. Ja. Ach, darf man das sagen, wegen Datenschutz? Ja, ist okay, ne? Ein Klar, Sohn. Klar, ja. Und jetzt haben wir aber gerade schon ein bisschen gelacht, weil ich würde dir sagen, du bist nicht alleinerziehend und du sagst ja, du bist alleinerziehend. Wie ist es denn da wirklich? Ja, also ich bin alleinerziehend <lacht> im Wechselmodell. Also mein Sohn ist die Hälfte des Monats bei seinem Vater lebt dort und ähm, trotz alledem bin ich in dem Sinne alleinerziehend, dass ich ähm, alleine in einer Wohnung wohne, alleine erwirtschafte, um halt ähm, die Miete zu zahlen und ähm, Kosten zu decken und das bedeutet für mich schon irgendwie alleinerziehend, ja. Okay. Das war ja auch der Einstieg, wie wir uns kennengelernt haben quasi, dass ich merkte, so alleinerziehend, wie meinst du das? Und dann hast du eben, so wie jetzt auch erklärt, alleinerziehende Wechselmodell. Und in meiner beschränkten Vorstellung hat sich das eben bisher so ein bisschen ausgeschlossen. Aber ich finde auch, dass du recht hast. Also es ist ja total so. Es ist halt einfach so ein Trägerthema. Und deswegen fand ich die Eingangs, also es ist als Eingangsfrage eigentlich auch so gut, weil es eben viele, also viele getrennt lebende Elternteile und bevorrangig Väter eben nicht so empfinden, dass sie alleinerziehend sind oder auch nicht so empfinden, dass die Frauen sagen sollten, die Mütter der Kinder, sie seien alleinerziehend, weil es eigentlich nicht stimmt. Deswegen hatte ich schon mhm. einen anderen Begriff von alleinerziehend bisher. Mhm. Aber warum denkst du das, dass die Mütter oder die Väter das nicht sagen dürfen oder denken sollten oder wie auch immer? Na, ich finde, ich glaube, ich finde, ich, ich habe dir, also meine Vermutung ist, dass das, das ist ja tatsächlich. Ähm, so gesetzlich geregelt ist, wer alleinerziehend ist. Mhm. Also ich könnte nicht in ein Formular schreiben für irgendeine Beantragung von irgendwas, ich sei alleinerziehend. <lacht> Obwohl ich meine Kinder, mein, also zwei der drei Kinder ähm, zu jetzt habe ich es hab vergessen, so zu circa 40 Prozent also alleinerziehe quasi. Mhm. Aber trotzdem bin ich nicht alleinerziehend, jetzt rein vom Gesetz her. Deswegen finde ich deine Haltung mhm. interessant. Dass du das so ja, das finde ich auch echt spannend, ehrlich gesagt, dass das so vom Gesetz so geregelt ist. Also ich empfinde es halt tatsächlich so. Aber interessant ist für mich dann auch, was ich, was ich dann von anderen Gedanken habe. Ähm, denn der Vater meines Sohnes hat jetzt seit vielen Jahren schon eine Partnerin. Und in dem Moment, wo mein Sohn bei ihm ist, trifft er auch häufig auf die Partnerin. Und dann ist es für mich auch die Frage, ist er dann wieder alleinerziehend? Also wenn ich jetzt in einer Partnerschaft wäre und mein Partner lebt vielleicht mit mir zusammen und mein Sohn kommt dann zu uns, dann trägt er ja auch eine gewisse Fürsorge oder er trägt was mit bei zu dieser Familie, zu dieser Konstellation. Und das habe ich mich dann halt eben auch nach unserem mhm. Gespräch gefragt, würde ich mich dann noch alleinerziehend mhm. bezeichnen? Und? Zu welchem Schluss bist du ähm, Ich denke nicht, nein. Mhm. Ich denke, ich würde mich dann eher mehr in die Patchwork-Familie orientieren. Ja, sicher. So, ja. Dieses, ähm, mhm. Da sind eben dann noch andere Menschen, die die sich mit integrieren und ähm, ja, Verantwortung mhm. übernehmen. Ja, weil deswegen ist es mir auch aufgefallen. Ich habe das auch gespürt, dass es in dem Thema drin ist. Also weil ich bin ja, ich sehe es trotzdem noch ein bisschen anders. Mhm. <lacht> weil ich lebe ja in einer, auch in einer Konstellation, die vielschichtig ist, also jetzt mit einer Partnerin, mit eigenen Kindern und wir haben ein Kind zusammen, mhm. also es ist wirklich sehr, sehr komplex und vielschichtig, nicht kompliziert. Und ähm, dort ist es ja so, dass wir, ähm, ähm, natürlich sind wir diese Konstellation, oder sie ist ähm, ja mit dabei, aber ähm, es ist, also die Verantwortung trage ich in, für meine Kinder alleine. So. Also in seltensten Fällen würde sie jetzt irgendwie eine Verantwortung tragen oder so. Okay. Ich kann es jetzt gar nicht so genau erklären. Ich würde mir da was anderes wünschen von meinem Partner oder meiner Partnerin, mhm. ähm, die dann mit uns zusammenleben. Dass, also für mich ist, bedeutet dann zum Beispiel auch Verantwortung übernehmen, ähm, wenn ich auf Arbeit bin oder gerade was zu tun habe, dass ich meinen Partner, meine Partnerin kontaktieren kann, du hol mal bitte meinen Sohn von der Schule, der ist krank. Das bedeutet für mich auch schon Verantwortung übernehmen. Mhm. Und in dem Moment, also das wünsche ich mir dann auch von und was, von wenn er oder sie sagt, das können sie nicht erfüllen? Also diese, das, diesen Wunsch meine mhm. ich, ja. Ja, dann wird es schwierig. Dann äh, <lacht> haben wir Diskussionen okay. am Abend. <lacht> weil für ja. mich ist es relativ klar. Ich kann mich darauf nicht, nicht verlassen. Und das mhm. will ich auch gar nicht, weil es meine Kinder sind. Ja, aber der Mensch entscheidet sich ja, ähm, ein Stück mit dir zu gehen. Mhm. Und die Kinder gehören, gehören zu dir. Also mhm. Ich meine, wenn, wenn der Mensch dann in meine Wohnung kommt und... Ähm, dann wünsche ich mir auch, dass er pfleglich mit meinen Sachen umgeht ja? und auch eine gewisse Verantwortung dafür übernimmt. Und wenn ich sage, ich habe so eine Teekanne, an der hänge ich extrem, die habe ich jetzt schon seit 15 Jahren von meinem damaligen Lehrer getöpfert bekommen. Und immer wenn, oder nicht immer, also jetzt ist es schon okay, aber gerade als Finn noch klein war ich, jetzt rede ich wieder von meinem Sohn, ähm, habe ich gesagt, bitte pass genau auf und die ist mir sehr wichtig, die, die lebt bis heute noch, diese Teekanne. Und wenn wenn ich sehe, dass jemand nicht so gut mit dieser Teekanne umgeht, dann ja, dann, dann rede ich darüber und sage ich, ja. du, das finde ich nicht in Ordnung und ich hänge an dieser Teekanne. Natürlich sollte man jetzt ein Kind nicht mit, einer, mit einem Gegenstand vergleichen, aber irgendwie kommt ja ein anderer, also ich lasse einen anderen Menschen in mein Leben ein, einen, rein, einen erwachsenen Menschen, also und dann wünsche ich mir schon, dass er oder sie dann auch das, was ich mitbringe, auch annimmt. Ja, ich sehe das eigentlich genauso, pfleglich damit umgeht, aber es das heißt ja nicht, dass der andere plötzlich die Verantwortung hat, dein Kind von der Schule abzuholen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, mhm. aber es ist ein Wunsch, ja. Okay. Und ähm, ja, finde ich interessant, dass du von dem Alleinerziehenden Begriff dann, also ja, dass du so drüber nachdenkst und mhm. dass du das so entwickelst. Und ähm, jetzt ist es ja so, der, das Kind, dein Kind, der lebt ähm, schon immer im Wechselmodell? Nach nein, der Trennung? Nein. Okay. Also davor, ähm, äh, wir haben uns getrennt, da war unser Kind, äh, der war zwei. Also wir waren eigentlich schon länger getrennt, wir haben noch zusammen gelebt und haben gedacht, wir kriegen das irgendwie hin, offene mhm. Beziehung und so, aber ja, das hat nicht wirklich geklappt und dann haben wir uns räumlich getrennt. Ähm, also vorher waren wir schon als als Paar getrennt und dann auch räumlich und das war dann erstmal schwierig mhm. und das da war es so so alle zwei Wochen war unser war mein Sohn halt bei, bei seinem Vater für uns, fürs Wochenende mhm. genau also klassisches Residenzmodell ja genau und ähm, du hast gesagt es wurde schwierig durch die räumliche Trennung klar es verändert sich also was wurde schwierig ich denke, also, dass vor allen Dingen dann bei mir angekommen ist, okay, krass, jetzt sind wir wirklich getrennt. Mhm. Also, ich habe ähm, davor halt immer so gedacht, dass ähm, wir das noch hinbekommen und dass wir erstmal jetzt eine Weile mhm. frei sein können, was auch immer das bedeutet, und ähm, wir dann wieder zueinander finden, vielleicht auch mit Hilfe von außen. Das war so meine Idee, mhm. die ich auch angesprochen habe, ähm, aber es war offenbar nicht seine Idee. Mhm. Und das, war dann schwierig, also weil ich, ich steckte dann auch gerade noch im Studium und ähm, habe das einfach alles nicht mehr geschafft. Mhm. Und ähm, einen, einen Studienbetrieb, gerade in so einer sehr kleinen Stadt, wo ich studiert habe, die sind nicht wirklich ähm, ähm, eingespielt auf mhm. Alleinerziehende. Mhm. Ja, auch wenn sie sich als familienfreundliche Hochschule betiteln, mhm. aber es ist ähm, allem also der es, Fall. Also es wurde schwierig, habe ich jetzt verstanden, weil für dein Leben, also du ja. hattest viel für mein zu tun. Persönliches Leben. Der, für dich war kaum noch Raum. Der Schmerz auch erstmal genau dann, halt die Verletzung. Auch dieses Verarbeiten, hm. ähm, auch auch vielleicht ähm, ja auch vielleicht das Thema Schuld. Hm. Scheiße, ich habe es nicht hinbekommen, hm. die Familie zusammenzuhalten. Hm. Was ähm, wenn wenn ich mich mit anderen Frauen unterhalte, die auch alleinerziehend sind, ähm, habe ich das Gefühl, dass das ein sehr weibliches Thema ist. Dieses, ich habe die hm. Familie nicht geschafft, zusammenzuhalten. Hm. So. Ja. das ist vielleicht auch wieder ein weiter ein anderes Thema. Ja, und das, ähm, das war dann erstmal alles krass. Also am Anfang ging es mir noch recht gut und ich habe mich extrem frei gefühlt und ähm, mich nur noch mit Frauen umgeben und so, mhm. aber dann schlicht das immer mehr so ein, dass ich eigentlich ähm, nicht glücklich bin und dass ich okay. eigentlich komplett überfordert bin mit der Situation. Okay. Ja. Genau. Also ich finde trotzdem interessant, was du sagst, ähm, dass du meinst. Mit vielen Frauen unterhalten und getroffen, und es kristallisierte sich heraus, dass alle das Gefühl hatten, die Familie nicht zusammengehalten, zusammen haben halten können. Mhm. Was ja voraussetzt, dass man als Frau oder als Mutter scheinbar diese, diese Kraft oder Qualität oder auch die, den Glauben hat, die Familie zusammenzuhalten. Ist das so? Kannst du das bestätigen, dass das ist vielleicht eine ich denke, dass das so eine Qualität ist. Ich denke, dass es über also dass es eine Rolle ist, die wir über Jahrzehnte eingenommen haben mhm. oder einnehmen mussten. Ich weiß nicht genau, mhm. ähm, dass halt der Mann ähm, ja, sich um die Ernährung und mhm. sozusagen den, das Nest gekümmert hat und die Frau ja Herd, ne? mhm. also der Herd, das zentrale der zentrale Ort ähm, in einer Wohnung in einem Haus, die Ernährung, die Gesunderhaltung. Ähm, die Emotionalität, die Gespräche, Verbindungen aufbauen untereinander in der Familie. Ich denke, dass, dass das über Generationen weitergegeben wurde. Und ich habe das für mich ganz stark auch so empfunden, dass, mhm. dass das jetzt meine Aufgabe ist, habe mich aber auch in dieser Aufgabe sehr beengt gefühlt. Also, okay. Weil du noch was anderes von Leben wolltest? Ja, weil ich mich nicht nur als Mutter definieren wollte. Du genau. ja, Bist ja auch noch anderes als Mutter. Mhm. Ja, Also ich habe mich im Grunde selber in diese Situation gebracht. Ja, also es ist nicht so, dass mein Ex-Partner das von mir verlangt hat, dass ich das jetzt alles tue und ähm, jetzt die, die perfekte Mutter bin, die ihr Kind bis, was weiß ich wann, stillt und äh, erst mit drei Jahren in den Kindergarten gibt und all das. Das hat er gar nicht gewollt. Ich habe mhm. gedacht, ich muss das so machen. Meinst du nicht, dass es auch ein bisschen Biologie sein könnte? Also ich meine, ihr das Kind, ihr füttert zum am Anfang. Ich meine, ihr habt begrenzte Anzahl von Eizellen ist einfach so. Mhm. ja Es gibt sozusagen einen Punkt, wo klar ist, okay, es geht nicht weiter. ja Also die, die mhm. Vermehrung. <lacht> ja Also mhm. so evolutionär, biologisch halt so. Ähm, ist klar, dass ihr mehr natürlich diese Energie habt, die Familie zusammenhalten zu wollen? So rein biologisch. Mhm. Könnte das sein? Oder meinst du, ist es ist wirklich nur eine Rolle, die du gelernt hast, auch aus den Generationen? Weil wie soll, also ist ein Mann dafür da eine Familie zusammenzuhalten? Ich weiß gar nicht. Tja, ist noch Mhm. Gute Frage. Weil wir können ja bis zur 90, 70 mhm. oder so, ist ja egal. Es ja kann ja immer weitergehen. So, rein biologisch. Es ne? ist schon verschieden. Ne? Das ist sehr verschieden, mhm. ja. Da ist definitiv ähm, auch sehr viel dran, ja, dass es biologisch auch bedingt sein kann. Vielleicht ähm, wehre ich mich so ein bisschen dagegen, weil es mir zu einfach ist, ja. Mhm. Oder weil ich vielleicht denke, dass andere denken könnten, ja, die macht es sicher ja einfach, indem sie sowas sagt dass das, und das dann auf die Biologie schiebt. Ja. Ja, du kannst ja drauf oben. ich habe es so gemacht. <lacht> ja. ja, Markus hat gesagt. Ja. Mhm. Naja, interessant. Was mich interessiert, ist, kannst du nachvollziehen. Ich, also du hast viele Frauen kennengelernt, wo du sagtest, du hast gesagt, denen ging es ähnlich, die hatten diesen Schmerz, die Familie nicht zusammenhalten halten können. Ähm, hast du auch Frauen getroffen, die aus, ähm, also aufgrund der Trennung ähm, den Zugang zu ihrem Kind für den Partner, für Ex-Partner beschränkt haben? Also, ich sag mal, vielleicht aufgrund der Verletzungen, die sie erfahren haben oder so. Ja, das habe ich auch. Was mich interessiert ist, wie passt denn das zusammen? Passt das zusammen? Also die Familie zusammenhalten zu wollen, heißt ja, ich versuche das Beste mhm. für die Familie und für meine Kinder zu finden, mhm. den Zugang zu einem anderen Pat zu, äh, also zum Ex-Partner, zu dem anderen Elternteil zu beschränken, mhm. was ja wirklich ganz viel passiert. Also es mhm. ist, ist einfach eine Tatsache. So. Ähm, ist aber eigentlich in meinen Augen das Gegenteil. Denn in dem Moment verhindert man ja auch für das Kind, dass es diese Anteil gut entwickeln kann, die es von dem anderen Elternteil bekommen hat, weil es sind nun mal zwei ja. in dem Kind vereint. Ja, also ich denke, da sind dann auch wieder diese Denkmuster wichtig, dass, dass wir oder die Frauen oder auch ich Familie gesehen haben oder sehen als Mutter, Vater, Kind zusammen. So. Okay. Und wenn die getrennt sind, ja, was ist das denn dann? Ist das dann noch Familie? Okay. So, dann ist es natürlich auch, finde ich, wichtig, das zu beleuchten, aus was für einem Grund haben sich diese Menschen getrennt. Also, ich würde welche? dir jetzt schon mal widersprechen. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. ja, denkst du? Ja, also ich, ich will nicht sagen, dass die Frauen damit recht haben, wenn sie den, dem, dem Vater die Kinder enthalten oder den Kindern den Vater enthalten. Ich versuche, sie einfach lediglich zu verstehen, weil manche mhm. Frauen sind dann so krass gekränkt, aufgrund ihrer eigenen inneren Geschichte, was auch immer, mhm. dass sie das ähm, in dem Moment einfach nicht können, nicht anders können und ähm, sich verschließen. Ich finde das, also ob gut oder schlecht, ist eine andere Frage, aber ja. verstehen kann ich das auch. Ja. Also oder, da bin ich bei dir, nur hat es ja beides miteinander nichts zu tun. Also du kränkst mich, ich bin sauer auf dich, okay, so kann ich ja sein. Aber das Kind, also das kann doch nichts dafür. Weder, dass du mich gekränkt hast, noch, dass ich sauer auf dich bin. Das kann nichts dafür. Aber vielleicht weil ähm, erinnert uns ja, also in dem Kind ist ja ein Teil mhm. von dem anderen Partner. Und vielleicht erinnert uns das dann in dem Moment mhm. ständig daran, ohne dass es das will. Ja? Und das ist auch furchtbar, dass es so ist und dass, dass ähm, wir vielleicht so funktionieren. Ähm. Hm. Mhm. Mir, mir fällt noch auf, dass natürlich auch, wenn man das so versteht, ähm, der eine, zum Beispiel, er trennt sich, vielleicht trennt man sich auch von ihm, es spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle, ähm, gehört nicht mehr zur Familie und ich tue alles daran, die Restfamilie zu erhalten. Mhm. Also vielleicht ist es auch das Bild. Also wenn wir jetzt nochmal von, von diesem Gefühl, dass die Familie zusammenhalten zu müssen, mhm. sage ich jetzt mal, nicht zu wollen, sondern zu müssen, kann das auch eine Rolle spielen? Also habe ich den Eindruck manchmal. Also so ist es mir begegnet. Puh, also ich habe hab eher so das Gefühl gehabt, wenn ich das beobachtet habe, bei, also ich kann nur von Frauen reden, obwohl ich ja jetzt auch einen Mann kennengelernt habe, der fast ähnlich agiert wie eine Frau, mhm. was ich auch spannend finde, dass es eigentlich ähm, eher... Ähm, das eigene Scheitern ist und die Scham darüber und ähm, deswegen so eine Verschlossenheit stattfindet. Okay. Das empfinde ich eher so und nicht dieses gezielte, ja, er oder sie gehört jetzt nicht mehr zur Familie, deswegen schließe ich den Menschen aus. Okay. Interessant, kannst das, du ein bisschen beleuchten? so also Scham und ähm, Scheitern, also dieses das eigene Scheitern. Das, ähm, Was für eine Scham? Die Scham über das Scheitern. Okay. Das, ähm, das man eben gescheitert ist, diese Familie nicht am Laufen halten, gehalten zu haben und ähm, sich dann darüber schämt. Und diese Scham, weil man ja sich getrennt hat und auch ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch nicht wichtig, warum. Oder doch, ich denke schon, ich glaube, wenn man sich im Guten trennt, dann. Kennst du Leute? <lacht> Nur mal so. Gute Frage. Ob das jetzt eine Theorie ist oder was bedeutet das? Ja, es ist eine Theorie, ja. Aber ich glaube schon, dass es das gibt. Okay. <lacht> das, also ist ein Glauben. Dass ich, ja, dass es Menschen im guten trennen und dass es dann vielleicht sogar sofort funktioniert <lacht> mit, mit dem Wechselmodell oder mit was auch immer für ein Modell, aber mit einem Modell, was für Kinder gut funktioniert und am besten auch für die Erwachsenen. Ja. Erkläre es noch mehr. Das Scheitern. Das heißt, du meinst, ähm, es könnte sein, dass es für die Frauen, die das oder Männer, ja, für die Elternteile, die das verhindern den Zugang zum anderen Elternteil, eine Verbindung dazu geben könnte, dass sie sich für das eigene Scheitern schämen. Und jetzt fehlt mir aber immer noch die Verbindung, warum... Und sich vor dem Menschen, weil man ja vor dem sich nicht mehr verletzlich zeigen möchte, dann mhm. lieber verschließt und dicht macht. Und immer noch habe ich die Verbindung nicht. Man kann sich ja verschließen und nicht mehr verletzlich zeigen. Ja, aber das Kind wird halt als, ähm, ja, vielleicht als Waffe eingesetzt, ja. Oder vielleicht als äußeres Herz, <lacht> Ahnung, so. Mhm. Das ist halt. Das ist die sehr Verbindung zum Ex-Partner. Ja. Mhm. Es bleibt ja die Verbindung zum Ex-Partner. Hast du es ein bisschen, also habe ich es jetzt ein bisschen mehr verständlich ja, ja. erklären können? D also ich frage frag ja. ja nur nach, Also, wenn den, also weil es interessiert mich. Also ja, es kann ja jeder verstehen, wie er will. Also ich verstehe es vielleicht anders als du. Also mir fehlt trotzdem diese diese Verbindung irgendwie dazu. Immer noch, ich verstehe schon, was du meinst, aber mir fehlt immer noch die Verbindung dazu, wenn ich mich vor dir verschließe, nicht mehr mit dir rede und so weiter. Irgendwie hat das ja nichts mit dem Kind zu tun. Also warum, also warum machen das manche Elternteile? Also du sagst eben als Waffe vielleicht einsetzen. Vielleicht ist es dieses äußere Herz, was man dann eben so... Reinholt und einmauert oder so? Ja, wenn man vielleicht auch einfach keine Lust mehr hat, diesen Menschen zu begegnen mhm. und das dann ja immer wieder tun muss, indem man sich austauscht über das Kind im besten Falle mhm. oder man es abholt und wiederbringt und nicht nur von an der Tür. Ja. Würdest du also sagen, dass es ein, Wachst ein Wachstumsschritt ist, sich wieder zu öffnen und auch ja. das Kind? Freizulassen. Ja, also so habe ich das ähm, bei mir und meinem Ex-Partner erlebt. Also wir waren, ich war am Anfang ähm, sehr zu, mhm. und ähm, aber trotzdem offen, also es war irgendwie schräg. Also ich habe... Was war denn zu? Also ich wollte auf jeden Fall keinen Kontakt mehr mit ihm haben, am, mhm. am liebsten, und alles hat mich genervt, was er gemacht hat, mhm. alles. Wenn er angerufen hat, hat es mich genervt. Wenn er nicht angerufen hat, hat es mich mhm. genervt. Also egal was. Ähm. Mhm. Andererseits habe ich mir aber auch mehr Unterstützung erhofft. So gerade so mit dem, mit dem Studium, wenn es dann in die Prüfungsphasen ging. Also das war, ja. da hast du zugemacht und, und wie war es? Vielleicht du emotional offen? zugemacht, ja. aber halt offen in dem Sinne. Ich möchte, dass du dich mehr dass du mir das Kind mehr abnimmst, damit ich mich mhm. um mein Studium, über mein, um mein Weiterkommen mhm. kümmern kann, weil ich dich brauche als Vater. Und aus deiner Sicht hat er das nicht gemacht oder hat er die Signale vielleicht falsch verstanden? <lacht> ich würde so sagen, wir hatten schon immer sehr große Kommunikationsschwierigkeiten und ähm, auch heute kommt das noch manchmal auf das Thema, dass... Ähm, ähm, er sich mir im gespräch unterlegen fühlt und dann ähm, obwohl ich das gar nicht so empfinde und ich das mittlerweile auch irgendwie so immer vorsichtiger immer vorsichtiger geworden bin wie ich was sage und alle möglichen kurse belegt habe und sonstiges ähm, aber ich schneide jetzt auch mehr dass das einfach sein thema ist ähm, ja, und das, das hat eigentlich im Endeffekt, wenn ich etwas geäußert habe, ich ich möchte gerne, dass, also ich war damals noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen konnte, ich wünsche mir das, sondern ich habe gesagt, du, ich habe jetzt hier Prüfungen und hm. ich muss hier die Nacht im Atelier durchrocken, okay. hol bitte den Kleinen ab. Okay. Ja, oder vielleicht auch nicht bitte. Ja. ja weil ich dann auch, ähm, auch irgendwie pissig auf ihn war, ja. sauer auf ihn war. Okay. Und dann kommt das halt bei ihm anders an und dass es um dich geht und ja. was soll er dich jetzt unterstützen irgendwie? Und er hat, ja, genau, er hat jetzt auch hier was zu tun und ich könnte das ja mal anders ausdrücken hm. und, okay. ja, genau. hm. Weil die Erfahrung habe ich auch viel gemacht, dass, ähm, wenn ich jetzt mit Ex-Partnern gesprochen habe, und zwar mit beiden, wie verschieden das eben klingt, ja. Mhm. Die eine sagt... der will das doch gar nicht, der schafft das doch gar nicht, dies und das und der sagt, ich versuche das hier die ganze Zeit, die, die, die macht die ermöglicht es nicht mhm. oder so. Also da gibt es manchmal ganz große äh, Diskrepanzen. Mhm. Also natürlich, deswegen ist man ja nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich in der Ursache. Ja, also ich hätte das wirklich mal sehr spannend gefunden, wenn, wenn ich das mal wirklich gehört hätte von meinem Ex-Partner, wie das eigentlich so wirklich für ihn ist. Aber er ist mhm. da undurchsichtig okay. und nicht so offen. Für dich zumindest. Ja, eben. genau. Und ähm, du hast, also das Kind war im Residenzmodell und du warst überfordert. Und, <lacht> und was hat denn dazu geführt, oder überhaupt dich dazu bewogen, eine andere Haltung einzunehmen und zu sagen, nee, wir leben jetzt hier im Wechselmodell? Oder hat er dich gezwungen? Oder wie war denn das? Also er hat mich auf keinen Fall gezwungen. Ich bin dann... Ich habe dann ein Urlaubssemester eingelegt und bin mit äh, meinem Sohn nach Münster gegangen. Dort leben meine Eltern. Und Vorher habe ich im Erzgebirge gelebt. Okay. Und ähm, war dann ein Jahr dort. Also eigentlich sollte es nur für das Urlaubssemester sein, um irgendwie mal Abstand zu bekommen, um die Sache mal von außen zu betrachten. Und ja, für mich auch eine innere Entscheidung zu treffen. Will ich das hier noch? Kann ich das noch? Wo kann es für mich vielleicht weitergehen? Mhm. Und wie geht es mit mit ihm und mir weiter mhm. als eltern und ähm, daraus ist dann ein jahr geworden ich habe das studium dann abgebrochen und bin nicht mehr zurück ins erzgebirge gegangen und habe mich halt eben deutschlandweit an anderen kunsthochschulen und designhochschulen beworben und ich hatte zu der zeit auch eine, eine ausbildung gemacht ähm, wo ich dann mal einmal im monat nach berlin fahren musste mhm. Und ähm, der Vater von meinem Sohn, der ist dann tatsächlich immer dieses eine Wochenende zu meinen Eltern hochgekommen. Mhm. Also er hat auch noch im Erzgebirge gewohnt und ist dann einmal im Monat für ein Wochenende zu meinen Eltern hoch, mhm. hat dort mit meinen Eltern zusammen gewohnt, die auch nicht unbedingt immer einfach sind und hat sich um unser Kind gekümmert. Und das hat mir eben auch gezeigt, okay, mhm. wow, ja, also der nimmt hier diesen weiten Weg mhm. auf sich und ich wollte eben auch ähm, den Kleinen nicht alleine mit meinen Eltern lassen und er hat das ernst genommen und ist mhm. gekommen. Und ich denke, dass diese Phase mir sehr viel gezeigt hat von ihm mhm. und auch, ähm, dass er, also als ich dann, ich hätte in Wismar zum Beispiel anfangen können zu studieren und ähm, hatte auch einen Platz in Münster bekommen ähm, und er von sich aus gesagt hat, du, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Ich komme hierher mhm. gezogen. So, mhm. ich unterstütze dich. Und äh, ja. Nicht schlecht. Ne? Ja. Also ich denke, dass er auch ähm, verstanden hat, dass er schon auch einen Teil dazu beigetragen hat. Oder nicht? Nein, aber ja, wir waren halt eine Familie und ich habe mich damals ähm, für die Familie entschieden und habe in vielen Dingen zurückgesteckt, mhm. ausbildungstechnisch. Mhm. Und du fandest es das wertvoll, dass er das so Leben wahrgenommen hat? hat. Ja. Mhm. Mhm. ja. Okay. Genau. Und das hat mich eben mehr dahin bewogen, dass es für mich auch, für, meinen persönlichen, für meine persönliche Entwicklung gut ist, wenn ähm, ich diese Unterstützung bekomme. Und nicht von irgendwem, sondern vom Vater das kannst du noch ein bisschen mehr ausleuchten was bedeutet denn das für deine persönliche entwicklung hat das viel bedeutet dass du die dass du na letztendlich dass du ermöglicht hast oder sage ich jetzt mal weil du hättest es auch verhindern können also ich sehe schon okay. die macht ja dass du ermöglicht hast dass das kind im wechselmodell leben kann was hat es für dich bedeutet oder was hat es für dich verändert naja, also jetzt habe ich ja die Entscheidung getroffen, nach Leipzig zu kommen. Das war im Nachhinein eigentlich nicht so eine gute Entscheidung. Also was mich ähm, auf meinem beruflichen Weg, hat es mich jetzt nicht, hat es nicht so gut entwickelt. Mhm. Also es wäre eigentlich besser gewesen, ich wäre in Münster geblieben oder wäre nach Wismar gegangen. Ähm, und das meine ich halt mit der persönlichen Entwicklung. Ich hätte halt mein Studium abschließen können und hätte mhm. jetzt einen Abschluss und... Ähm, könnte vielleicht noch den Master draufhauen oder was anderes machen und hätte jetzt vielleicht mehr Chancen, auch einen vernünftigen Beruf zu bekommen, um mich halt selbst finanzieren zu können als alleinerziehende Frau. <lacht> ja, und das, das hätte es mir eigentlich gut ermöglicht. So. Und, ja. Also ganz allgemein hat es dir eben Freiheiten geschaffen, die du für dich nutzen konntest. Wie du die am Ende genutzt hast, ja. ist ja eine andere Frage. Was hat dir Freiheiten geschaffen? Es hat dich aus der Überforderung wieder rausgenommen. Oder ja. hast du dir die woanders? Gut, vielleicht habe ich du mir <lacht> woanders gesucht. Genau. Okay. In dem Moment. Ähm, okay. Also es ist jetzt schon so, dass wenn wenn ich auch mal überfordert bin in der Elternfrage. Mhm. Also ich ähm, mache das jetzt nicht jeden Tag. Ich wünschte, ich könnte das jeden Tag, aber ich ähm, muss auch da akzeptieren, dass ähm, eben er sein eigenes Leben hat. Ähm, aber wenn ich mir also überhaupt nicht weiter weiß und an eine Grenze stoße, dann weiß ich, ich kann, ich kann ihn anrufen und kann mit ihm darüber reden, du, sag mal, ist das bei dir zu Hause auch so? Mhm. Habt ihr auch diese Konflikte? Also das und das, das, nicht das erleichtert ganz viel. Also, und das meine ich vielleicht auch mit dem mhm. Sorgen tragen, die Sorgen auf zwei mhm. Schulterpaaren mhm. tragen, dass ich das nicht abends mit mir in meinem Wohnzimmer alleine bei einem Glas Wein ausmachen was Oder auf, dauer, ja, auf Dauer nicht gesund ist. Ja. Okay. Genau, sondern dass ich das auch direkt mit ihm besprechen kann und nicht ähm, erst noch mit einer Freundin, die vielleicht gar kein Kind hat und mhm. immer so über Umwege. Mhm. Ja. ja, das ist, ist total interessant, weil ein, ein geläufiges äh, Argument, und das würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen, gegen das Wechselmodell ist ja, wenn die Eltern nicht kommunizieren können, dann geht ein Wechselmodell nicht. Also ich sage es deshalb schon in Anführungszeichen, weil es natürlich in dem Sinne Schwachsinn ist, weil dann ging ja auch kein Residenzmodell. Im Prinzip ginge dann keine Elternschaft. Und für mich sind dort auch ist dort die Reihenfolge vertauscht. Also für mich ist ganz klar die Reihenfolge vertauscht. Mhm. Also in meiner persönlichen Erfahrung ist es so, nicht... Mh, ähm, also in meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass die Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, beruhen oder wie sie sich äußern draußen, beruhen darauf, dass ich andere Vorstellungen habe, wie ich mit meinen Kindern zusammenleben möchte, als die Mutter der Kinder. Mhm. Also das ist eigentlich die Voraussetzung für die, das, wie die Schwierigkeiten sich äußern draußen. Wenn man jetzt natürlich auf einer gerichtlichen Ebene zum Beispiel, wenn man da jetzt was festlegt und sagt, hm, wenn die Eltern sich streiten, dann äh, dann können die Kinder nicht, ich weiß gar nicht was, also dann können die Kinder nicht gleich bei beiden Eltern leben oder so, weil im Residenzmodell wohnen sie auch bei beiden Eltern. Also Fakt ist ja, nach einer Trennung haben Kinder zwei zu Hause. Das ist ja einfach ein, ein Fakt, also draußen in, in der Welt. Und jetzt kann nur die Lebenswirklichkeit der Kinder eventuell nicht folgen. Oder eben, ähm, genau, also das ist jetzt alles einfach nur alles, was ich sagen würde. Das heißt, ich erlebe es so rum und du, was bei dir durchscheint, ist, dass es andersrum ist, dass sozusagen sich entspannt hat für dich. Du warst nicht mehr in dieser familiären Überforderung und ähm, du hattest wieder mehr Freiraum für dich. Und es klang jetzt so, vielleicht dicht ich es auch nur an, aber aus dieser Situation heraus war es möglich, überhaupt erst, ich sag mal, gleichwürdig, äh, solche Elternfragen auch zu besprechen naja es war ähm, auch ein langer und ähm, sicher ein langer weg also ja. wir haben auch hilfe von außen in anspruch genommen haben uns ähm, dann regelmäßig bei einer elternberatungsstelle okay. eingefunden und ähm, ja auch jeder für sich persönliche arbeit geleistet mhm. so. okay. und ähm, da da habe ich vielleicht glück mit mit dem vater meines sohnes mhm. und ich bin auch froh dass er der vater ist und äh, niemand anderes ähm, <lacht> Es also, also ist aber auch schön, ich meine als getrennte äh, ähm, Partner, Mutter des gemeinsamen Kindes zu sagen, ich finde es schön, dass genau dieser äh, Mann, auch der Vater des Sohnes ist. ist so. Ich glaube, was auch ein ganz großer Punkt ist, also das, ähm, der Gedanke ist mir gekommen oder das Wissen ist mir gekommen, als du erzählt hattest, dass, ähm, dass ihr so die Schwierigkeiten habt, du und deine Ex-Partnerin, dass du dir ein anderes Leben vorstellst für deine Kinder oder Erziehungsweisen, wie sie das handhabt. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine jetzt eigentlich einfach nur die Zeitverteilung oder die, okay. den Zugang oder die Freiheit, das so zu gestalten. Die, ja. die habe ich eben in dem Sinne nicht. Okay. Hm. Na, ich hatte das jetzt ähm, halt eben auch auf so Erziehungsfragen ähm, und sowas ja. bezogen. Okay. Und da habe ich eben auch ähm, immer wieder von, von meinem Ex-Partner ähm, Reflektiert bekommen, dass er das super findet, wie ich das mit mhm. unserem Kind mache. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass ähm, dieser Respekt, den er mhm. mir dann und dieses Vertrauen, was er mir in dem Moment dann auch gibt, also es ist auch heute noch so, wenn, wenn unser Kind äh, krank ist, dann ruft er mich an, fragt, hm, was kann ich denn da jetzt machen mhm. und <lacht> wie machst denn du das immer? Ja. Und äh, genau das zeigt mir eben auch, dass, dass er nicht gegen mich arbeitet ja. oder mhm. und und ich finde es ähm, auch gut, wie er es macht mit unserem Kind. Also dass er halt, er bringt dann andere Qualitäten mit rein in die Erziehung. Mhm. Ja, ja, schön. Ja, ich denke, an der Stelle habe ich noch viel zu tun. Ohne mhm. Frage, da bin ich mir ganz sicher. Aber mhm. es ist halt auch immer, ne? du, Also in dem Moment, ich habe viel für diese Sache jetzt viel Kraft aufgewendet. Und bin vielleicht an, eigentlich dann doch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, ähm, nur für mich allein steht, nicht wirklich weitergekommen. Wir sind zwar im familiären oder in diesem Elternschaftsding weitergekommen. Ja, und da bin ich auch stolz drauf. Und auch wenn es immer noch manchmal sehr schmerzhaft ist und ich das auch nicht immer alles toll finde. Ähm, aber es ist, sind auf anderen Fronten oder an anderen Fronten, habe ich dann nicht mehr so viel Energie gehabt. Aber es vereint sich in dir als Mensch. Es ist dein, ja. deine persönliche Entwicklung. Da führt kein Weg dran vorbei. Hm. Ja. Hm. Vielleicht. We'll see, I don't know. Und du hast vorhin gesagt, oder ne, ich wollte dich eigentlich fragen, inwieweit wir noch auf das andere Thema eingehen können, was dich zu der veränderten Haltung bewegt hat. Natürlich ohne jetzt so zu konkret zu werden, mhm. aber ich finde es schon sehr wichtig, also du meinst mit der, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ja? Ex-Partnerin -Partner. Ex meines Ex-Partners, genau. also Ex-Partnerin meines, also des, von dem Vater meines Sohnes, mhm. ähm, ja, also er war, also er hat er noch hat, ein Kind, genau, er hat noch ein Kind ähm, mit, einer, mit einer Frau, die vor mir da war mhm. und ähm, ich habe das alles sehr konkret und nah miterlebt. Also ich war erst mit ihm befreundet als Freundin und Mitbewohnerin. Und wir waren alle in einem sehr kleinen Ort. Und man hat ja alle an einer kleinen Schule. Und das war, das war sehr dramatisch. Und sehr viel mit Kampf und Fronten und Hass. Und, und sie hat sich im Endeffekt dann komplett dicht gemacht also erst hat sie sich noch ein bisschen geöffnet und dann aber auch wieder nicht, also es war immer so ein totales Hin und Her mhm. und ähm, letztendlich, als wir dann ins Erzgebirge gegangen sind, um dort zu studieren, hat sie halt komplett dicht gemacht und gesagt, okay, das war's jetzt, du siehst jetzt deine Tochter nicht mehr. Du siehst jetzt deine Tochter nicht mehr. Ja. Stand im Raum und war dann auch so? Ja. Mhm. Ja, und ähm, also ich habe das alles halt live miterlebt. Es hat unsere Beziehung sehr belastet, mhm. sehr stark belastet. Aber vielleicht sind wir auch genau deswegen zusammengekommen. Ich weiß es nicht. Ähm, er ist auch, also er ist dann auch erkrankt. Mhm. Ähm, ja, und ich habe dann für mich entschieden, als, als es sich bei uns dann so anbahnte, okay, es geht einfach auch nicht mehr oder vielleicht war es auch schon so vorherbestimmt. Mhm. Ich will das so nicht. Also ich will mhm. diesen Kampf, will ich nicht kämpfen. Dann lieber den anderen. <lacht> so. welches, das wollte ich gerade fragen. Welches ist der Kampf und welches für der andere? Welches ist der andere Kampf? Der andere Kampf ist, ähm, gegen den Vater zu kämpfen, gegen... Wie äußert sich das? Ich stelle oh. mir das ganz anstrengend vor. Also ich meine, die, okay. das kennt ihr ja jetzt <lacht> auch schon 11, 12. Also... Er schreibt E-Mails, er schreibt Karten zum Geburtstag. Also ich, ich denke nicht, dass sie die Karten bekommt. Das wäre für mich ein ganz schlimmer Kampf, wenn ich weiß, ja. jedes Jahr zum Geburtstag meines Kindes kommt eine Postkarte von dem Vater, den ich abgrundtief hasse, weil das jetzt so mein Plan ist. Ich will das jetzt so ja. und ich muss diese Sachen verstecken. Ja. Und ich glaube, das ist ein krasser Kampf. Ja. Und das kann eine Weile gut gehen. Ja, so, so leben ja viele Menschen auch auf anderen Gebieten. Aber ich denke, dass das irgendwann aufbricht. Und spätestens, wenn die Kleine vielleicht Fragen stellt. Ja, sag mal, wie war denn das eigentlich? Ja, und also, sie hat jetzt auch neue Geschwister. Wieso sehe ich anders aus? Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja ja, naja, und ich meine, wenn du sagst, 11, 12, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber es ist ja das ist ja schon ein Alter. Also, wenn man bis dahin jetzt nicht so Klarheit schon hat, ich meine, du weißt es halt nicht. Weil ich weiß du, es nicht, ja. Aber es ist ja schon krass. Ich meine, man fängt ja... Also, Kinder spüren es ja sowieso. Ich meine, da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Ja, Das finde ich interessant. Dass du sagst, diesen einen Kampf, den möchtest du nicht kämpfen, dann lieber den anderen. Und das wäre... welchen Kampf bist du? Hast du geführt? <lacht> naja, das ist halt dass wir da sind, wo wir jetzt sind, in dem mhm. Wechselmodell, ja. Und wo, also was, hast du, was musstest du konkret dafür kämpfen? Ich musste Ideale loslassen. Okay. Von der richtigen Familie? Mhm. Mhm. Das fällt mir auch heute nicht immer leicht, ja. Und auch muss immer wieder lernen und ähm, okay finden und akzeptieren, dass er jetzt eh, sich eben ein Leben mit einer anderen Frau aufbaut. Mhm. Und es ähm, auch komischerweise in einer ähnlichen Weise tut, wie wir das auch hatten und dass es auch dann nochmal schmerzhaft mhm. so, okay, ich bin ersetzbar. Ja, okay. <lacht> so, also hm. das eigene Thema, das, ist, ja, das sind Kämpfe, die, die hast du nicht, wenn du dich einfach von dem man trennt, den du nicht mehr magst oder der dich nicht mehr mag und dann geht man und geht seine Wege, ja, dann muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen, aber wenn mhm. du ein Kind hast und dich eben dafür entscheidest, ähm, gemeinsam Eltern zu sein, im so gut wie es geht, dann wirst du immer wieder damit konfrontiert und das mhm. ist ein Kampf. Also ist es ist ein Kampf eigentlich gegen deine, also, oder für deine eigenen Themen sozusagen, also weil du sagst, mhm. zum Beispiel Ideale loslassen heißt, das waren deine Ideale, die natürlich auch von der Gesellschaft immer wieder aufrechterhalten werden und, und deine eigenen Verletzungen. Also du, ich finde es halt spannend, dass du eben sagst, der eine Kampf findet da draußen statt, mhm. gegen den Vater und am Ende gegen das Kind. Ja. Mhm. Würde ich sehen, weil das Kind ist nun mal Teil, der Vater ist nun mal Teil des Kindes. Ja. Also führt Zumindest man in dem Fall... Den Teil in genau. dem Kind, also genau. gegen den Vaterteil im ja. Kind. Und wenn, ja. ich meine, wenn ich gegen 50 Prozent von dir einen Kampf führe, dann führe ich gegen dich einen Kampf. Also ja. kann ja nicht sagen, naja, nee, komm, immerhin 50 Prozent ja. akzeptiere ich. Und das ist der Kampf, der draußen stattfindet. Also man verlagert eigentlich in dem Moment, so sehe ich das jetzt gerade aus dem, was wir besprochen haben, den Kampf um irgendwas oder für irgendwas oder gegen irgendwas, verlagert man eigentlich nach außen mhm. und lässt es zu einem Kampf gegen etwas werden was ja eigentlich immer destruktiv ist für alle Beteiligten, mhm. oder ich verlage es zu einem Kampf in mir für etwas, <lacht> was eigentlich mhm. konst was immer konstruktiv sein kann mhm. für alle Beteiligten. Das hatte ich jetzt so ausgehört. Ja, das ist ein interessantes Bild, aber so ist es ja. Also empfinde ich das gerade mhm. als richtig. ja ja Also ich hatte, ähm, würde da jetzt auch noch mal drauf eingehen wollen, und zwar mit diesen ähm, mit dem, also gegen, gegen den Vaterteil im Kind kämpfen, mhm. da habe ich eben auch persönliche Erfahrungen mit. Also, ich habe meinen Vater okay. nie kennengelernt mhm. und ähm, meine Mutter war sehr stark verletzt darüber, auch wenn sie das jetzt nicht so sagen würde. Und ich weiß, wenn sie dieses Interview sehen würde, würde sie auch sagen: Wie stellst du mich eigentlich da? Aber das ist halt meine Empfindung, so habe mhm. ich das ähm, jahrelang empfunden und erlebt, dass sie ähm, gegen den Teil in mir, mhm der halt eben mein Vater ist, gekämpft hat. Oder dass sie auch an, an manchen Punkten, ja, wenn ich halt gerade was Schlechtes gemacht habe in ihren Augen, ja, das, das hast du auf jeden Fall von deinem Vater. Und sowas frisst sich ein. Also auch wenn das Eltern nicht denken, und ich kriege das ja selber jetzt auch mit als Mutter, dass ich auch mal schnell salopp was sage, so, und wo ich dann denke, boah, krass, das mhm. hat mich früher ganz doll verletzt. Okay. Und, ähm, und das ist auch eine Entscheidung, die ich, ähm, die ich da getroffen habe, dass ich das meinem Kind nicht mhm. antun will. Mhm. Mhm. Aber ich bin da auch nicht immer perfekt drin. Also ich sage auch manchmal was gemeines vor meinem Kind ja. über den Vater. Das ist, ja. Also das ist perfekt. Wir sind, ja. wir sind Menschen. Ich, also ja, auf unserem Weg. und hm. Nein, das ist noch eine andere Erfahrung, die dazukommt, ja, ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt so zurückdenkst und denkst, irgendwie, ich hätte gern was anders gemacht, <lacht> was hättest du denn anders gemacht oder hättest du gesagt, mh, eigentlich, also jetzt so speziell diesen Zeitraum, okay, ich werde Mutter, dann wir haben uns getrennt und jetzt sind wir da, wo wir sind. Hättest du da was anderes gemacht oder was hättest du anders gemacht? Ganz ehrlich, und das ist für mich eine ziemlich heftige Wahrheit, ähm, am liebsten wäre ich einfach gegangen und hätte es ihm nicht gesagt, dass ich schwanger bin. Okay. Ja. Überraschend, ja. Okay. Ich kann es verstehen. Hm. Es ist aus deiner Sicht in dem Moment der einfachste Weg. Aber guck doch mal, welche Entwicklung, welchen Weg du gegangen bist. Ja, also es war tatsächlich auch ein, ein ganz großes Thema am Anfang. Aber ich habe eben das nie gesagt. Okay. Ich hoffe, Oha. man sieht das hier nicht. <lacht> Nein, und dann wird das auch okay sein. Ich mein, ich habe es ja nicht gemacht. Ja. Es ist immer okay. Also ich hatte ja nach dem gefragt und du hast ehrlicherweise tatsächlich das auch geantwortet. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, wenn man dem anderen Elternteil das Kind vorenthält, das ist ja die Essenz von dem, was du sagst. Nicht sagen, dass du schwanger bist, hast du es auch gesagt? Und Ja, weggehen liebsten, mit dem, genau. genau. Ja, mhm. ne? Also nicht sagen und gehen. Mhm. Genau, das wäre sozusagen die Essenz. Mhm. Weil ich um, mit diesem ganzen Chaos nichts zu tun haben wollte. Okay. Ja, genau. Ich, das, also ich hatte dann diese Angst, dass das bei uns dann vielleicht auch so wird oder dass uns das halt unser Leben lang beschäftigt, dass diese Frau mit ihrem Hass und ja. wie ist das, wenn die Kleine dann größer wird? Ich hatte dann auch plötzlich so Gedanken wie, die steht dann plötzlich vor der Tür und ist total sauer auf mich, weil halt die, ja. diese Frau, ähm, also die Mutter von der Kleinen eben auch gegen mich gehetzt hat, ja. so im Umfeld und ja, und also ich habe dann Angst bekommen. Ja. Und ähm, Du wolltest nichts mehr mit dem Chaos zu tun ja. Ne? ja. Aber jetzt im Nachhinein bin ich tatsächlich wirklich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mein, auf meine Familie kann ich mich nicht wirklich verlassen. Und ich Deine bin Herkunftsfamilie. Eher, und ich bin okay. so glücklich, dass, dass halt die Großeltern von, von väterlicher Seite da sind und die sind Gold wert. Also das sind zwei mhm. ganz edle Menschen und so krass großherzig und und für, also mein Sohn liebt sie, sie lieben ihn und, ähm, und ich habe fast mehr Vertrauen zu ihnen. Mhm. Ähm, und wenn ich das jetzt nicht hätte, dann wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Vielleicht mhm. irgendwo in der Kommune, aber ob ich da glücklicher wäre. <lacht> mhm. ja. Das ist, was du ansprichst, die Großeltern ist ja wirklich auch ein Thema, die viele auch beschäftigt und mich auch. Also bei meinen Kindern ist es verschieden, welchen Bezug die zu den Großeltern, zu meinen Großeltern haben. Aber in meinem Alltag ist zu realisieren, dass sie eine gute Beziehung und eine ähm, nachhaltige Beziehung zu ihren Großeltern haben, ist schier unmöglich. Ist einfach nicht möglich. Wegen des Residenzmodells? Ja, wegen also wegen ich, wegen der Kürze der Zeit. Mhm. Ähm, also aus meiner Sicht, ich, ich weiß gar nicht, also wir sind mit Ankommen beschäftigt, mit dem Versuch, einen Alltag zu leben und dann ist es schon plötzlich vorbei. vorbei. Ja. Und in dieser Zeit das zu ermöglichen, dass die Großeltern auch einen Kontakt haben oder einen, ich sag mal, ausreichenden, in dem Sinne, dass ich eine, eine tragfähige Beziehung opfern kann, das ist einfach nicht möglich. Das ist total verrückt. Das wäre dann vielleicht, wenn, wenn bei diesem Modell, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, wie deine Ex-Partnerin, dann würde ich mir dann auch denken, es liegt dann eigentlich an mir, dass ich vielleicht mit den Großeltern Kontakt aufnehme und einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen einen Oma-Opa-Tag Aber es ist auch schräg, oder? ist auch schräg. Du? Na, es wäre ja, also aus meiner Sicht wäre es schräg. Mhm. Sagen wir mal, jetzt ganz allgemein, das ist jetzt nicht zu konkret, aber sagen wir mal, okay, ich will nicht, dass du mehr Tage hast. Ja, du hast eben drei, vier, fünf, viereinhalb Tage, irgendwas so. Mhm. Und dann macht man noch extra einen Tag mit den Großeltern aus. Das ist schon auch schräg, oder? Ja, aber sie gehören ja doch auch irgendwie, also wenn, oh, wenn wow. es gut ist mit den Großeltern. Ich kann, ich weiß, was du meinst, dass es ähm, verletzend ist. Und ähm, Ich meine nicht verletzend, ich meine schräg. Ja, ich meine schräg. Wie kann ich denn dem Vater es nicht ermöglichen, aber denke, na gut, aber ein bisschen gebe ich noch den Großeltern ab. Das wäre jetzt. Auch aber Großeltern schick. sind doch auch wichtig. Das, das, da so bin ich ja total also bei dir. Für die Kinder jetzt nur, ja, da bin ich dass ja man das bei, nicht ja. für die Großeltern macht, sondern für die Kinder. Ja, also. <lacht> okay, aber ich meine, einfacher wäre es irgendwie. Man hätte den gleichen Zugang die zu den Kindern. Ja, so einem neutralen Ort. Also so sehe ich das. Bei okay. Nein. Ja. Hm. Das ist so meine Vorstellung von Großeltern, hm. dass sie hm. nichts mit dem Chaos der Eltern zu tun haben, sondern hm. okay. für die Kinder eine Insel sind, eine Ruheinsel. Also, ich ähm, mit dem Schräg, da, da würde ich jetzt auch gerne nochmal auf die Geschichte ähm, eingehen, mit der, also mit der Mutter des ersten Kindes meines Ex-Partners. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass die sie hat den Zugang der, zu den Großeltern hat sie gewährt mhm. und die aber heute noch Kontakt zu der Kleinen mhm. Aber sie ist komplett dicht ähm, vor, und das fand ich immer ganz schlimm, also richtig schlimm, weil sie ja natürlich auch erzählten, wenn sie bei ihr waren und haben ihm auch dann mal Fotos gezeigt und er hat Ach. so darunter gelitten, weil, weil ja die Mutter dicht macht vor ihm und ich habe das dann irgendwann auch mal, da waren wir noch ein paar, mein, mein Ex-Partner und ich und ähm, dann habe ich das bei den Eltern angesprochen, bei mhm. den Großeltern und dass ich halt sehe, wie, wie er darunter leidet und dass ich das auch irgendwie komisch finde, also dass ich mhm. das seltsam finde und ähm, Sie hatten mir das so begründet, dass sie das versuchen, als positiv zu sehen, dass sie ähm, durch, durch ihre Anwesenheit der Kleinen immer wieder in Erinnerung bringen, sozusagen, dass sie woanders herkommt. Mhm. Aber ich habe mich dann auch mal versucht, hineinzuversetzen in diese kleine Person. Da kommen dann zwei alte Menschen zu mir. Und die irgendwas mit mir zu Ach, tun haben. Ach, sie sind haben. hingekommen sozusagen? Genau. Also die Weil ich lieben, dachte jetzt, wenn das mit meinen Eltern... Ich meine, da wäre ich doch der Erste, der dann dort wäre oder so. Aber ja, nee, aber das lässt sie sich nicht sind hin. zu. Ja. Ach so. Also die, sie hat die Großeltern so Soweit denkt gelassen. sie wahrscheinlich schon, dass das dann passieren kann. Ja. ja. Also sie, genau, die Großeltern dürfen hin. Also die leben mhm. ähm, in mhm. Niedersachsen jetzt mittlerweile oder auch schon länger. Und... Ähm, Großeltern leben in Thüringen und die fahren, ich weiß nicht, wie es jetzt momentan mhm. ist, aber ähm, so einmal im Jahr mindestens fahren sie hin zu Besuch. Mhm. Und ich glaube immer zum Geburtstag von der Kleinen. Okay. Und dann das sind natürlich, dort. Ist das eine erweiterte Form von Rache? Oder, oder? Ich weiß auch nicht, ich find's, okay. aber ich finde es wirklich schräg. Also ich Ort. wollte das aber jetzt auch noch mal ansprechen, weil ich ähm, mhm. dir, dir mitteilen wollte, dass ich das schon nachvollziehen kann, dass du das schräg findest. Mit, dem, ja. mit diesem Vorschlag, einmal in der Woche einen Oma-Opa-Tag zu machen. Aber für mich wäre es, also wenn meine Eltern oder wenn die Eltern von, von meinem Ex-Partner hier in Leipzig leben würden oder im Leipziger Umland, für mich wäre das, wenn wir noch eine Familie wären, auch total normal, dass sie einmal in der Woche oder vielleicht einmal alle zwei Wochen einen Nachmittag mit ihren Enkeln verbringen, dass sie von der Schule abholen und dann machen die was zusammen. Und warum soll das dann eben auch nicht gehen, wenn man getrennt ist? Hm. So meine ich das. Das ja. sehe ich ja absolut auch so. Hm. Ich habe nur davon berichtet, dass es schwierig ist, mit dieser, dieser Zeitverteilung das aufrechtzuerhalten. Weil du das dann halt auch in diesem ja, Zeitraum, genau. in deinem Zeitraum, den du mit den Kindern hm. hast, genau. nur machen kannst. Was ja. man oft nicht sieht. Also man sieht oft dieses Problem nicht von draußen. Äh, man denkt, ja, Residenzmodell, ich meine, es stehen dann so Sachen, also... Im, im Umgangsbeschluss, die heißen, ich ähm, es ist mir, ich habe jetzt den Wortlaut nicht, aber es ist mir, es soll mir ermöglicht sein, mich persönlich und fortwährend vom Entwicklungsstand meiner Kinder in Kenntnis zu setzen. Mhm. Das ist meine Rolle. Und ähm, wenn, ähm, wenn das so ist, ähm, mag man von außen sehen, okay, immerhin, er darf seine Kinder sehen, er darf sich darum kümmern, sich fortwährend und persönlich vom Entwicklungsstand überzeugen, aber was man dabei eben nicht sieht, ist, dass wirklich die ganze Familie, die da dran hängt, dass die noch weiter außen vor rutscht, mhm. durch diese Haltung, mhm. einfach durch diese Haltung rutscht es noch weiter außen vor. Mhm. Spannend. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ähm, haben es Alleinerziehende gut in Deutschland? Nein. Warum Nein. nicht? Ich meine, es wird sich so viel gekümmert. Ja, Die bekommen ganz viel Unterhaltsvorschuss, die bekommen ganz viel Aufmerksamkeit. Ist das viel, ja. Nee, ich meine, okay, das war jetzt... Das war, und Aufmerksamkeit. Das nehme ich wieder zurück. Ich meine, ähm, sie bekommen die Zusicherung, dass sich darum gekümmert wird. Sie haben ganz viel Aufmerksamkeit. Also was... Was sagst du, wie geht es alleinerziehenden Müttern? Aber du trennst es nochmal zu alleinerziehenden Vätern. Wie geht es alleinerziehenden oder wie geht es alleinerziehenden nee, jetzt Müttern? Jetzt erstmal im Allgemeinen alleinerziehenden mhm. Einelternfamilien, mhm. Mhm. wo wirklich vielleicht auch kein anderer Partner da ist. So, Partnerin wirklich allein, also Einelternfamilien. Ich denke, dass sie stark an der Armutsgrenze leben. Mhm. Und klar, es gibt diese Möglichkeiten, Leipzig-Pass oder ähm, Ermäßigung, Elternbeitrag, Hort, was es nicht alles gibt. Mhm. Ähm, aber cool ist das nicht. Also mhm. es ist gut, dass es das gibt, ähm, ist aber auch nur ein Tropfen auf, ne? auf dem heißen Stein, sagt man das so. Mhm. Ja. Ähm, dann mache ich tatsächlich Unterschiede zwischen ein Elternfamilien, wo es einen Vater gibt und ein Elternfamilien, wo es eine Mutter gibt. Und da beobachte ich, ähm, dass es halt so ist, dass auf, das ist meine Beobachtung und auch das Resultat aus Gesprächen mit ja. ähm, Freundinnen von mir oder Bekannten, die alleinerziehende Mütter sind, ähm, dass mehr geguckt wird auf Frauen, wie die das machen. Und ähm, dass, ähm, wenn ich im Kindergarten bin äh, und eine alleinerziehende Mutter und die vergisst das Frühstücksbrot einzupacken oder die Haare sind nicht gekämmt von dem Kind oder irgendwas, dann wird so gleich Keine gute Mutter. Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil es halt hauptsächlich Frauen sind, die in Kindergärten sind. Das wäre auch mal wieder interessant. weil okay. ja, Frauen können sehr gemein sein untereinander. Und, bei, und ich habe dann so dass die, diese Beobachtung, dass es wenn das einem Vater passiert, wird dann eher so: Ach, naja, ist ja nicht so schlimm und es ist doch toll, dass er so locker dass ist, überhaupt dass er sich überhaupt kümmert vielleicht, <lacht> okay. ja, und irgendwie ist er chaotisch, also irgendwie werden immer hm. positivere, liebevollere hm. Attribute verwendet als ähm, bei einer Mutter, die alleinerziehend ist, da wird dann gleich so, sie ist unorganisiert, sie ist chaotisch, also chaotisch dann aber im negativen Sinne, sie kümmert sich nicht gut genug, sie hm. hat vielleicht ihren Kopf hm. zu sehr bei anderen Dingen, ja, Meinst du, dass das ein alleinerziehendes Ding ist? Mir klingt das eher wirklich nach einem, nach einem Frauending. Also das heißt, es könnte doch auch, sagen wir mal, es ist eine Familie, die unter einem Dach wohnt und die Frau bringt sie aber immer in den Kindergarten. Keine Ahnung, es ist halt so in der Familie und dann wäre es doch auch so, oder? Wenn die dann das Frühstücksbrot vergessen hat, dann würde die doch auch komisch als Mutter angeguckt werden von anderen Müttern. Hm, ich denke, dann würde man schon eher, okay, von anderen Müttern, ja. Aber so würde ich dann eigentlich eher vermuten, dass man, also ich kenne es nicht, ich kenne es ja nicht anders, also ich, ich lebe ja alleinerziehend, ich kenne das so nur so, ähm, dass, dass man dann eher sagen würde, ja die Familie ist ein bisschen chaotisch oder die sind mhm. schludrig oder, also die Familie ja. ist das. Mhm. Aber würde man wirklich so weit gehen zu denken, ja weil der Vater ist wahrscheinlich der chaotischere und deswegen hat die Mutter das Frühstücksbrot vergessen? Nee, die gesamte... Die gesamte, okay. die, die gesamte ich ich frage mich nur, was es mit dem Alleinerziehenden mhm. zu tun hat. Mit, dem Alleiner, mit der alleinerziehenden ja, Das ist tatsächlich ein, also Ich, ich, ich kann es dir auch vielleicht nicht konkret sagen, aber mhm. es ist, was ich so aus Gesprächen heraushöre mit, mit alleinerziehenden okay. Müttern, dass sie das so empfinden, dass sie okay. sich sehr diskriminiert fühlen. Okay. Ja. Mhm. Gesellschaftlich betrachtet dann auch. Vielleicht auch wirtschaftlich betrachtet. Hm. Ja. Hm. Und dann noch mal eine Klarstellung: Wenn ich jetzt allein erziehend bin, oder ich glaube beim Jugendamt von der Unterhaltsvorschussstelle steht drauf alleinstehend, würde das heißen, auch wenn ich einen Partner habe, aber nicht mit dem verheiratet bin, bin ich immer noch allein erziehend bzw. alleinstehend? Also wie das gesetzlich geregelt ist, weiß ich nicht. Aber mhm. vom Gefühl her... Weil du betonst bei dir immer, solange du keinen neuen Partner hast. Wenn ich mit dem nicht zusammen... Also man kann man ja auch gesetzlich umgehen. ja, Man lebt dann halt einfach nicht mit dem mhm. neuen Partner zusammen. Und ähm, mhm. ist dann für das Jugendamt, bist du noch alleine zuständig mhm. für die Erwirtschaftung der Miete. Mhm. Und ähm, der Ernährung und Schulsachen, Geld, wie auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber mit jemandem zusammenlebe und mir das mhm. alles teile... Würde es von meinem Gefühl her ich schon als richtig empfinden, dass, dass man das auch gesetzlich regelt, also wirtschaftlich. Okay. Also dass man da guckt, okay, muss dann jetzt noch der andere Elternteil so und so viel mhm. Unterhalt zahlen und mhm. kann man das nicht angleichen? Ja, ja weil gerade bei dem Unterhaltsvorschuss ist so, den kriegt man immer, soweit ich das weiß, bin ich auch eigentlich da auch Laie. Mhm. Aber du bekommst den immer, solange du nicht verheiratet bist. Auch wenn man zusammen lebt, ist es eigentlich egal. Okay. Es ist sogar egal, wie viel du verdienst, du kriegst es trotzdem. Oh, okay. Na gut, aber das ist ja, ja dann auch wieder so ein, kann man ja auch sagen, es ist ja fürs Kind, ja dieses Geld. Aber Achtung, mhm. wenn ich es jetzt bei den Rollen mal belasse, wir wissen im Hinterkopf immer, es kann auch anders sein. Aber wenn ich als Vater, weil wir vorhin mit Armutsgrenze und so, also als Vater stehen mir 1.080 Euro zu, mhm. egal wie, also das heißt, das ist der Selbstbehalt, nennt man das, mhm. ähm, egal wie viele Kinder ich habe, ja angenommen, ich habe jetzt fünf Kinder, brauche ich ja für kind, fünf Kinder Wohnraum, ich brauche für fünf Kinder Essen in der Zeit, wenn sie bei mir sind, ich Vaten, Geschenke, wie ist es mit Geschenken, das ist gar nicht so ohne, mhm. ähm, das heißt, egal was passiert, es wird alles abgezogen und über 1.080 Euro mir steht laut Unterhaltsrecht, ähm, steht mir eine Einraumwohnung zu, mit einer äh, Größe, also eine, mit, einem, mit einer Miete von 375 Euro maximal. Mhm. Das, das darf man nicht vergessen. Und Wo sollen dann die Kinder wohnen, wenn die? Bei Weiß dir sind? ich nicht. Das, ist, das spielt keine Rolle, weil die Kinder wohnen ja nicht bei mir. Ich bin ja der Elternteil in dem Fall, der sich fortwährend und persönlich davon überzeugen darf, in welchem Entwicklungsstand die Kinder sich befinden. Aber ich wissen nicht, die denn dann, dass, dass die Kinder bei dir? Ähm, ja, ja, noch klar. Bis 49 Prozent der Betreuungszeit wäre das so. Aha. Und selbst ja, ne? also das ist genau der Punkt. Es gibt nur Schwarz oder Weiß mhm. im Familienrecht im Sozialrecht ist man weiter, dort wird es schon tageweise angeguckt oder ein Dreißigstelweise sozusagen mhm. im Monat und so weiter, dass die Kinder tatsächlich ja bei dem äh, Gott wohnen und der dem zufolge eine Bedarfsgemeinschaft und so weiter ist. Aber familienrechtlich ist das so. Okay. Und da kann die Frau zum Beispiel, könnte ja sein, sie kann auch vielleicht iv Empfängerin durch die wirtschaftliche Situation sein oder sie kann auch Professorin sein oder sie kann auch mit jemand anders zusammenleben oder was auch immer, das mhm. spielt alles keine Rolle. Wie gesagt, die Rollen können auch andersrum sein, aber das darf, das darf man nicht vergessen. Also das fällt mir bei diesem alleinerziehenden Status immer ein. Mhm. Automatisch, logisch, weil ich den Einblick eben mehr habe. Mhm. In diesem familienrechtlichen Sinne, ja. Ja, und, und mit den Erfahrungen oder mit dem Austausch von mhm. anderen. Das ist ja ein Thema, man beschäftigt sich damit ja jetzt nicht freiwillig. Nee. Sondern erst, wenn man plötzlich davon betroffen ist. Mhm. Mhm. Tja, aber danke für deine wertvollen Einblicke in deine Geschichte. Hm. Es gibt noch was äh, was Wichtiges, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt sagen willst noch oder wolltest. Nicht, dass ich es jetzt verhindere. Verhindere, nee. Nee. Okay, dann danke ich dir, Claudia, für das Gespräch und für die Einblicke. Ja, danke. Und dir auch. Und für deine Geschichte. <lacht>